Weiter geht's mit Pokémon, leuchtende Perle. Wasser-Pokémon sind glücklich, wenn es regnet. Und ich bin es auch. Ente gut. Alles gut, würde ich da nochmal sagen, oder? Vier Pokémon. Der Michel-Dichel fängt an mit einem neuen Pokémon Schmerbe. Oder was heißt neuen Pokémon? Es gibt ja in diesem Spiel keine neuen Pokémon, aber wenn ich sage neues Pokémon, sage ich end, meine ich das entweder von dieser Gen aus neu. Also, theoretisch Gen. Okay, was ich eigentlich damit sagen will. Schmerbe haben wir noch nicht gesehen, oder ich habe es wieder vergessen wie ein Vollidiot. Und äh, äh, ja, das ist gerade ein bisschen awkward. Egal, aber du hast doch bestimmt noch was anderes aus der Schmerbe. Und äh... nein, nein, du, du hast vier Schmerbe. Du machst mir das wirklich so peinlich jetzt diese Situation. Du, du kämpfst jetzt mit vier Schmerbe und ich setze die falsche Attacke ein aus Versehen. Oh mein Gott. Diese Trainer in diesem Spiel, Leute, Leute, Leute, Leute. Wie oft sage ich das denn nicht? ziemlich oft. Ja, für die Leute, die hier neu sind. Für die Leute, die hier neu sind. Oh mein Gott, ich hab schon wieder gesagt. Und schon wieder. Egal. Ich laber hier gerade irgendein Mist, weil diese Kämpfe einfach nicht aufhören wollen, so verdammt langweilig zu sein. Ich meine, viermal ein Schmerbe. Was wir, glaube ich, zwar noch nicht gesehen haben, aber man muss es doch nicht viermal haben. Oder du kannst es beweisen. Vielleicht hast du dir bei deinen anderen Pokémon was anderes ausgedacht. Oh, tatsächlich. Ein Was haben wir eigentlich nichts gesagt haben. Und ein pinkes. Ich meine, das pink haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Wir haben immer nur das blaue gesehen. Ich meine, hey. neuer Gut. In Sinnoh. Auf jeden Fall. <lacht> oder was heißt Sinnoh? In dem Spiel, was wir gerade spielen. Wie auch immer. Ich habe diese ganze erste Minute und fast sogar schon die zweite Minute dieser Folge komplett peinlich gemacht. Ich Falls halt doch irgendwer hier ist. Hey, wir haben noch ein Schwerbe übrig für dich. <lacht> Entwickel es bitte einfach. Entwickel es einfach. Bitte. Aber da stelle ich mir eine Frage: Ist es besser, ein einziges Pokémon zu haben, was sehr gut ist und was hochgelevelt ist? Oder viele Pokémon zu haben, die so alle gleich gelevelt sind und nicht ganz so gut, wie sie sein könnten? Uff, jetzt bin ich aber ganz schön platt. Das ist eine schwierige Frage, wie ich finde. Ein Kind, wieso sollte sich an der frischen Luft aufhalten? Egal, ob es regnet oder nicht. Nee, nee, ich hänge zu sehr an meinem Rotom-Phone. Hier kommen immer nur Trainer vorbei. Noch nie befinden sich passionierte Anglerinnen darunter. <lacht> Stimmt, es gibt ja keine Anglerinnen in ganz Pokémon, oder? Gibt es irgendwelche weiblichen Angler in Pokémon? In ganz Pokémon irgendwann mal? Ich meine nicht. Mann, dieser arme Typ, ey. Er will doch nur eine Anglerin sehen. Ups, sorry für diesen kleinen Cut. Äh, hab nichts verpasst, nur Scorpio ist gerade down gegangen, weil ich zu unvorsichtig war, ja. Tatsächlich kann ich auch mal Fehler machen. Ich bin ja just human. Ja, diese Folge hat einen sehr komischen Start. Ich glaube, das ist sogar die komischste Folge ever vom Start her bisher. Aber hey, vielleicht ist es ja für die eine oder andere Person ziemlich lustig. Vielleicht. Tricky hat auf jeden Fall einen Kicker bekommen dadurch. Und einen Level bekommen. Jetzt habe ich halt nur das Problem, dass mein Pokémon besiegt ist und es sich leveln kann und es nicht benutzen kann. Dazu gibt es aber zum Glück ein besonderes Item, was sich Ben Leber nennt. Ich will dir eigentlich sparen immer, aber ich meine, ich bin ja zuvor, um zurückzurennen. Also egal, oder? Trotz die lange eigentlich nicht weiter. Das ist doch Passion. Solltest du eine leidenschaftliche Anglerin kennen, dann stell sie mir bitte vor. Ey, Bro. Du tust mir leid, ja. Und ich möchte als Zeichen meines Leidtuns gerne zeigen. Ich kann auch angeln. Siehst du? Ja, aber ich habe keine Lust zu angeln. Ich, ich wollte es nur zeigen. <lacht> okay. Ähm. Scorpio. Heilen. Mit einem Belieber. Ich habe nämlich noch ein paar. Wir haben bestimmt schon irgendwann mal welche gefunden, deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Ja gut, ich kann auch gleich dabei bleiben, dir noch einen Trank reinzudrücken und vielleicht sogar noch einen, damit wir die weg haben. Oh Gott, wir haben ja noch richtig viele High-Items, oder was heißt... Ja, wohl. Sah nur noch viel aus, ist es tatsächlich gar nicht. Nee. Wir müssten mal demnächst aufstocken, würde ich sagen. Und hier oben geht's nicht lang, ne? Da oben ist nur... Ein verschwerter Weg zu, ja, keine Ahnung, zu irgendwas halt. Oh. Oh. Ja, okay, bevor wir das machen, würde ich tatsächlich mal vorschlagen, dass wir erstmal diesen Kampf hier machen. Und den da oben. Ich bin stolz auf meine Pokémon und ich werde dir zeigen, warum das so ist. Das ist doch schön, auf seine Pokémon stolz zu sein. Ich glaube, das ist das Ziel eines jeden Trainers. Nicht der Allerbeste zu sein, wie keiner vor einem war. Sondern dass man stolz sein kann auf das, was man bisher erreicht hat, auf das Abenteuer, was man bestreitet, dass man stolz drauf ist. Dass man Spaß hat. Darum geht's doch. Du, du, du, du. Bam. Na gut, für jeden gibt es ja anderes Ziel in Pokémon. Die einen spielen Pokémon nur, weil sie alle Pokémon fangen wollen. Und somit.. Weiß nicht, das ist für sie ihr Spaß manche anderen Pokémon-Spieler äh, Pokémon ist der äh, Spaß auch darin einfach nur sechs Pokémon zu fangen im ganzen Spiel diese sechs Pokémon hoch zu pushen mit sechs IVs und was auch immer, ich kenne mich da nicht ganz aus und dann die nur zu benutzen, um kompetitiv äh, zu spielen, nicht mal das Spiel durchspielen falls es nicht nötig sein muss für viele gibt es einen anderen Sinn und andere, naja, Motivation und andere Abenteuer ja. jeder hat sein eigenes eigenen Abenteuer und das ist schon besonders. Ja, langsam gehen mir die Lückenfüller aus für die Kämpfe. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen. <lacht> Aber hey, ist ja nicht so schlimm. Ähm, wir haben zumindest mal einen relativ neuen Kampf, könnte man sagen. Ich meine, das ist jetzt ein Trainer mit ganz, ganz vielen Kleinsteinen. Ich meine, hey, wenn du stolz bist, dann kann, kann eine, eine kleine Steinsammlung zu haben. Dann okay, dann wird dich Rocco bestimmt mögen, aber. Keine Ahnung, was das hier sagen soll. Du bist super boring, also bye. Bye bye. Ich mein, wenn du zumindest Geowatts ganz viele hättest. Oh, weiter so, cool. Volltreffer, wow. Du liebst mich, ich liebe dich auch. Ja, entwickelst du Geowatts, dann können wir wieder weiterreden. Okay, damit wäre deine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ja, und deine nicht. Was haben wir denn hier? Das ist ja ein Pokédex, ein Gerät, das automatisch Daten registriert. Ich habe schon davon gehört, aber es, aber es ist das erste Mal, dass ich einen zu Gesicht bekomme. Anscheinend kann man sich mittels des Sonnen- bzw. mond das Habitat der Pokémon je nach Tageszeit anzeigen lassen. Danke für den Tipp. Ich habe, ich habe Leute gesehen, die mit dem Fahrrad über Baumstämme gefahren sind, als wären es Brücken. Oh, das sind Baumstämme? What? Ich dachte immer, das wären Seile. Äh, danke für Käfer gebrannt. werde ich vielleicht meinem Skorpio erlernen lassen. Aber, aber, aber ich, ich habe als Kind immer gedacht, das wären Seile. Ich meine, ja gut, wenn ich jetzt genauer reinschaue und er mir das auch sagt, dass das Holzbalken sein soll, dann kann ich das sehen, aber aber ganz ehrlich, so dünn sind doch Holzbalken nicht, oder? Also ich kenne keine Holzbalken, die so klein und sind, dünn sind. Das ist wirklich neu für mich. Hier wird es doch bestimmt irgendein Bonus sein, oder? Wo bin ich denn hier? Äh, gib mir mal ganz kurz das, äh, den Itemfinder. Wo ist denn der? Der war ja doch irgendwo. Ganz sicher war der, der irgendwo. Hier ist der. Nichts? Das ist ja. Ach oh Gott, okay. Ähm, wunderschön. Wunderschön diese wunderschöne Route, die voller wunderschönen Wunderschönheiten, wunderschöniziert ist. Ja, äh, Deutsch. Will ich jetzt mit dem kämpfen? Okay, komm. Kämpfen wir mit ihm aber von der Seite aus. Willst du nicht kämpfen? Hallo? Hallo? Da wir ständig auf Streifen sind, ist es hier auch nachts sicher. Ah, stimmt. Ich hab's vergessen. Ja, Polizisten wollen nämlich in Pokémon-Spielen nur abends miteinander mit, mit jemandem kämpfen. Wir könnten hier theoretisch mal anders vorbeikommen und nochmal mit ihm reden. Denn jetzt hat er gar keinen Bock. Aber Fass hat Bock, mich mal wieder zu nerven. Hi, Fass Und nein, Fass, keine Lust. Schön, dass wir drüber geredet haben. Und jetzt verpiss dich. Da unten wartet ein Trainer. Mit einem Item. Es fühlt sich gut an, auf diesem feuchten Boden zu stehen. Äh, okay. Was genau daran fühlt sich denn gut an? Dass seine ganzen... Schuhe komplett versifft sind? Das findest du schön. Okay. Hm. Jeder ist ja anders, ne? Oh, hey. Kadabra. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ja, tatsächlich. Pionscora ist der schlimmste Albtraum von dem Kadabra. Ihr habt sie bei mir zuerst gesehen. <lacht> Merkt es euch. <lacht> du musst mich unbedingt besiegen, oder? Und mit Sachen einreden, damit ich mich komisch fühle. Es fühlt sich gut an, nach meiner Niederlage hier in Ruhe Trübsal zu blasen. Okay... Ich wollte ja deine komischen Kings nicht äh, schämen. Es, es tut mir leid. Jeder... Jeder ist... Jeder. Jeder ist... ist ja, sich selbst, meine ich. Jeder... ...ist man selbst. Genau, jeder ist, äh... Wie sagt man das denn? Du bist du! So sagt man es, glaube ich, am besten. Du bist du. Mach, was du bist. Und verdammt, das hat auch wieder Kumi gehört. Mein Gott, diese Folge ist super weird. Also. Also, ich, ich, ich <lacht> würde mich hier nochmal gerne entschuldigen. Für die komischen Aussagen, die ich manchmal bringe in meinem Let's Play. Ähm. Kämpfen wir doch einfach gegen die beiden und ignorieren einfach, was ich sage. Unsere Aufgabe ist es, die Umwelt in dieser Region zu schützen. Leistest du deinen Beitrag zum Umweltschutz? Klimaschutz? Umweltschutz? Wo ist der Unterschied? Und schon wieder so ein komischer Spruch von mir. Mein Gott, ich kann einfach nicht aufhören. Vielleicht schaut doch das Display nur deswegen, weil ich so komisch bin. Hm. Funktioniert irgendwie. Dann laufe ich jetzt weiter irgendeinen Schrott. Und zwar, äh... Würde wirkungslos, ja gut, bei Griffe, aber bei Blibrim doch nicht. Das finde ich auch immer sehr komisch bei Doppelkämpfen. Da wird wirklich nur bei einem einzigen Pokémon die Schwächen und Stärken angezeigt. Das ist voll buggy. Das ist super weird. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, ich finde das sehr, sehr komisch. es funktioniert einfach nicht. Du kannst doch nicht nur für einen Pokémon die Stärken und Schwächen anzeigen. Dann macht das auch so, dass man das erstmal gar nicht sieht. Und dann, wenn man das Pokémon auswählt, sieht man da, ob das effektiv ist oder nicht. Komisch, dass man das nur bei einem Pokémon immer anzeigt. Du hast das exakt gleiche Pokémon nochmal. Und zwar ein Plipprin. Ich meine, ja, Plipprin ist ein cooles Pokémon, keine Frage, aber... Zweimal ein Plipprin. Also, kreativ sind die Leute hier nicht gewesen, als sie die Trainer erstellt haben, designt haben. Vor allem, in Platin waren die Trainer sogar viel besser. Aber sie sagten sich, nö, stay true to the original, wir packen die Trainer aus dem Wandel rein. Ich könnte mich jede Folge drüber aufregen und das glaube ich tue ich sogar bisher schon. Ich sollte es mal lassen, ich glaube das ist nervig. Meryl. Blippili. Ach Achso, ich habe ja keine AP mehr. Sorry, habe ich gerade nicht gecheckt. Ähm. Geh bitte weg. Pow. You are dead. Aber es ist gerade ein bisschen mies, dass ich wirklich so krass overlevelt bin. Ich könnte einfach irgendwelche random Pokémon aus meiner Boxen nehmen und hätte mehr Spaß. Weil ich so stark bin. Wir müssen eindeutig stärker werden. Oh ja, das auf jeden Fall. <lacht> Gut, du scheinst ein fürsorglicher Trainer zu sein. Wie er so steht, so. Lustig. Ich mag, wie natürlich hier alles ist. Ich wünschte, ich könnte für immer hier draußen leben. Menschen und Pokémon, wir sind alle Teil der Natur. Okay... Zählst du Trainer, die Items in deinem Beutel lassen sich durch Drücken des X-Knopfes neu ordnen. Was? Mit Y? Nicht mit X? Aber ja, man kann hier Sachen neu ordnen, falls man Bock hat. Das gibt es schon seit 3 äh, glaube ich. Drücke. Achso, in deinem Beutel. Oder wie? Moment. Zack. Ach so, das meinte er. Man kann die neu sortieren. Ich habe was ganz anderes verstanden. Ich dachte, er meinte hier im Menü. Nein, ich habe es komplett falsch verstanden. Ups, mein Fehler. Wie lang wird diese Route noch gehen? Oh, ich glaube, wir sind sogar jetzt an der nächsten Route angekommen, oder? Es regnet nicht mehr und äh, wir sind an diesem Gebäude angekommen. Der Platz der Treue und das Pokémon-Landgut gehören dem gleichen Besitzer. Aha. Pokémon-Landgut. Pokémon in Sicht. Ah, ein Pokémon-Landgut, also, was ist das hier eigentlich? Kann man hier Flabébé fangen? Oh, dafür sind wir noch ein paar Gens zu früh. okay. <lacht> Diese Statuen. Mir tun die Beine weh vom vielen Rumlaufen. Ah, hier ist ein Polizist. Aber der läuft gar nicht rum. Okay. Warum läufst du denn überhaupt nicht rum? Oh, kämpfen? Ich bin in einem Mal, bist du bereit? Mein Pokémon schläft... Mein Pokémon schläft in einem importierten Luxusbett, damit du es weißt. Äh... Die haben mich ein bisschen überrascht. Die wollen einfach kämpfen. Was habt ihr denn dafür? Was habt ihr denn so zu bieten? Haspiro und Luxio. Beide mal bitte entwickeln. Dann wäre das ein richtig cooler Kampf. Aber so, ich meine... Ja, meine Pokémon könnte man auch sagen. Ich wickel die doch erstmal. Aber die werden sich schon bald entwickeln. Die sind sogar... Spoiler, die sind sogar schon, schon sehr nah dran an sich zu so entwickeln. Aber das habt ihr nicht von mir. Und äh, ich vergesse jedes Mal, dass ich keine mehr für die Attacke habe. Und äh... Mal gucken, wann ich das mal check. Oh, jetzt habe ich gecheckt. Oh, dann ist er gut. Dann ist er gut. Du, du, du, du, du, du, du, du. du bist weg. Für immer du kleiner K. I. E, e. Und K. Und Level Up. Wir mussten noch Level Up machen, Scorpio. Und Tricky und Tails. Dann sollte ich die drei vielleicht mal bevorzugen. Moment. Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender. Verdoppelt sich die Stärke der Attacke. So also eine Art Konter oder wie? Hm. Hört sich gut an, aber es ist eine Unlicht-Attacke. Und ich hätte lieber die attacke Ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Das Problem ist, was ich gerade habe. Ich werde es nicht erlernen. Aus dem Grund, weil wir haben Scorpio. Und Scorpio ist eigentlich unser Unlicht-Pokémon. Außer ich bin gerade wieder ein kompletter Vollidiot und habe das gerade verwechselt, aber ich meine Scorpio, also Skura wäre ein Unlicht-Pokémon. wenn das stimmt, dann brauche ich da meinen Traumverkehrs auch nicht erlernen. Dann kann das ja Scorpio von uns machen. Ja, manchmal vergesse ich ein paar Typen. Das kann mal passieren. Ich habe viel um die Ohren. Welch beeindruckende Stärke! Du scheinst den Sieg ja dringend nötig zu haben. Wie unangenehm. Ach, dieser Schnösel. Lass uns mal ganz kurz nachschauen. Bitte. Bitte, ich bin kein Monkey. Ich bin kein Idiot. Nein, ich bin ein Idiot! Das ist Gift! Ah, aber hey, es hat Nachthieb. Es hat und nicht Attacken. Aber ich bin ein Idiot! Das besteht einen ganz fantastischen Hauslehrer, oder? Nee, ich bin mein Hauslehrer. Mein Armes-Pokémon ist völlig erschöpft, Er soll sich jetzt besser in seinem importierten luxus mich ausruhen. Okay. Und hier haben wir das Landgut. Schauen wir mal vorbei. Wir reden nicht darüber, dass ich ein Idiot bin. Das ignorieren wir jetzt konkret. Hier geht es um den Er steht allen Besuchern offen. Aber vor sich, im Garten können plötzlich wilde Puppen auftauchen. Aha. Interessant. Wer wohnt denn alles hier in diesem Landgut? Oh mein Gott. Viele. Verzeihen, aber die Räumlichkeiten hier sind geheim und nicht öffentlich zugänglich. Müssen wir mal warten oder niemals durchkommen? Ein super ball Aber warte, man kann hier einfach drüber gucken? Okay, da steht jemand rum. Ich weiß nicht, ob die kämpfen will oder ob die einfach nur was zu labern hat. Sag mal was. Was? Was ist so, dass man in den wo man fangen kann? Wenn du das ja einem gefangenen Boman gibst, wird es schneller zutraulich. Hier nimm. Das kannst du gleich mal ausprobieren. Oh, eine Samtglocke. Sehr gutes Item. Leider kriegt man das. Viel zu spät in diesem Spiel, deshalb habe ich es auch gelassen, ein Pokémon ins Team zu tun, was sich durch Freundschaft entwickelt. Ihr seht, ich habe mittlerweile vier Orden auf dem Weg zum fünften Orden. Man kriegt erst jetzt die Sanftglocke. Man hat Pokémon, die sich durch äh, Freundschaft entwickeln, wie zum Beispiel ähm, Roselia oder Knospi war das. Oder halt Hasbirohr ähm, hat man schon ganz am Anfang des Spiels bekommen. Die können sich, na gut, die können sich schon Feuer entwickeln. Das ist nicht... Abhängig von der Sampflocke, aber die Sampflocke ist eine riesige Hilfe dafür. Und es macht es nicht alles super nervig. Ich frage dich doch gar nicht. Ich mache nur eine kleine Pause. Ja, erzähl das deinem Chef. Okay. Die ist ja viel kleiner. Verzeihen, aber ab hier ist unbefugt und der Zutritt verwehrt. Herr Reichesel ist der Besitzer des Anwendens. Anwesens. Anwendens, Anwesens. Dies ist sein Büro. Stolpern wir einfach mal vorbei. Hab keinen Termin, nein, ich will nur mit dir reden. Hereinspaziert, hereinspaziert! Willkommen in meiner prächtigen Residenz. Hier gibt es vieles, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz aber ist mein traumhaft schöner Ziergarten. Warum wollt ihr reisen, wenn Pokémon sich ganz von allein in meinen prächtigen Garten tummeln? Du bist herzlich eingeladen, ihn dir anzusehen. Bitte, nur zu. Gucken wir gleich vorbei. So eine Herrschaft genießt es wirklich sehr starken Trainern, seinen prächtigen Ziergarten zu zeigen. Er hey, hat viele Steine. Viele, viele bunte Steine und Teller natürlich auch. Und äh, ja, die TM passt ziemlich gut, Angeberei. Ja. Passt. Du darfst dir die Pokémon-Statue gern anschauen, aber bitte nicht anfassen. Touch! Tut mir leid, aber du darfst es nicht anfassen. Touch! Tut mir leid, aber du darfst es nicht. Okay, dann lasse ich es halt. Dann gucken wir mal in den Garten vorbei. Der Ziergarten. Und Glaubt mir, dieser Garten ist cooler als er aussieht. Dann glaubt mir, was heißt, glaubt mir, ihr seht ja, der Garten ist nichts Besonderes. Es ist einfach eine kleine Ebene mit Gras. Und das erste Mal, was wir sehen, ist Roselia. Mal wieder die langweiligen Pokémon zuerst gezeigt hier. Aber dann, in diesem Garten kann man Baby-Pokémon fangen. So gut wie alle, meine ich sogar. Man kann hier fast alle Baby-Pokémon fangen in diesem Garten. sobald ich das, also sofern ich das richtig in Erinnerung hatte. Klar, wir finden jetzt, die also nur Roselia, aber ich habe einfach Pech in diesem Display, dass ich einfach keine coolen Pokémon finde im Gras. Ähm, aber sobald ich, so also lange ich kein Vollidiot bin, so wie vorhin vor ein paar Minuten, bin ich mir sehr sicher, dass man hier viele Baby-Pokémon fangen kann und nicht nur Roselia. Einmal suchen so, wir noch wenn ich jetzt immer noch kein anderes Pokémon aus der wieder finde, dann gebe ich auf. Falls ich hier falsch bin, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich meine, dafür ist dieser Ort hier da. Dachte ich. Meine ich. Geben wir es auf. Ich, ich gebe es auf. Dein Punkt steht. Wie auch immer. Die, die Folge ist super weird irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mein Gott. Mein, mein Gott. Lassen wir Egal. Der Ort ist interessanter, als man denken mag. Denn ich meine, man kann da coole Pokémon fangen. Probiert es einfach mal aus. Mehr kann ich nicht sagen, weil ihr seht, ich, ich, ich kann euch da nicht zeigen. Ich habe ja keinen Bock. Ach, jetzt bewegst du dich? Nee, es hört auch wieder auf. Huh? Und wie ist diese Trainer-KI komplett kaputt? KI kaputt. Ja gut, das hier ist natürlich äh, nichts Besonderes mehr. Man kann ja einfach durch und das Item nehmen. Weil man IMMER vor allem miteinander mit sich bringt. Das wird ein großer Kritikpunkt sein, den ich dann irgendwann mal erwähnen werde. Oder es halt jetzt schon habe, falls ich es vergessen sollte. Ähm, ich meine, die kämpfen aber gar nicht miteinander mit, mit mir. Warte, was? Du kämpfst nicht mit ihr? Nö, das war meine Freunde, An meiner Freude, nur mit alleine gegen dich kämpfen ich habe da nichts verstanden, was du gesagt hast, wegen deinem großen Schnauzer, weil du so komisch redest, aber du willst alleine kämpfen und du... Oh Gott, Plauderguy. Oh, da gibt's riesige und... Viel Geschichte über das Ding. Damals zum Beispiel. Damals auf dem Nintendo DS Trademark konnte man Plauderguy... konnte man ins Mikro irgendwas sagen und Plauderguy sprach es nach. Irgendwann, wenn ich die originalen Teile displayen sollte, Platin und die. gab es überhaupt noch einen Platin? Ich glaube, Platin wurde das sogar schon entfernt. Aber ja, falls halt ich Diamant irgendwann mal spielen sollte, werde ich euch dieses Feature auf jeden Fall zeigen. Denn, äh, naja, es ist, ist ähm, ziemlich interessant, wie ich finde. Was gibt's denn noch zu sagen? Plauder Guy ist der, ähm, der, der Typ, den mal im Tutorial sieht von äh, Poké Park. Ähm, Plauderguy ist ziemlich schwach, aber ist trotzdem ein beliebtes Pokémon, weil es halt Plauderguy ist. Ähm, hat er übrigens gerade Top Genesung vorhin eingesetzt? Das fällt mir erst jetzt auf, ich bin überhaupt nicht im Game drin, ne? <lacht> Top Genesung hat der Typ? Lernen die Trainer dazu? Ich bezweifle es ja, aber. Aber, aber er hat ein Item eingesetzt. Wow! Das ist schon krass. Äh, ja, ich bin gut im Kämpfen, das weiß ich. Haha, ich wurde vom Besitzer des pokémon gut eingeladen. Okay, dann kämpfen wir es noch gegen eine Frau. Warum könnt ihr alle nicht reden? Und was hast du für ein Pokémon? Xenia. Dame Xenia. Ein Roselia. Also hast du es gerade von den ganzen Roselius dort drüben im Landgut einfach gefangen und dann jetzt gekämpft mit mir? Dann hat er ja noch nicht mal irgendwelche guten Attacken. Oder? Oder? Na gut, selbst dann. Wir werden es niemals herausfinden. Das war nämlich nicht mal Level 20. Ich bin über Level 30! Über Level 35 sogar! Ach Gott, diese Trainer. Ich sollte sie mal langsam skippen. Meine Güte, das war ganz schon gar nicht... Okay. ich In deinem Club habe ich irgendwas verstanden. Du willst bestimmt nicht kämpfen, oder? Nee. Hallo Trainer, du bist fleißig bei der Sache. Was? Ja, die wollen nur nachts kämpfen. Ich heute vielleicht die mal nachholen. Ich bin Tag und Nacht auf Streife. Diese Müdigkeit macht mich fertig. Ja. Das ist offensichtlich. Die wollen nur nachts kämpfen. Ja, hallo. Sehr aufmerksam von dir, den örtlichen Polizisten zu begrüßen. Stimmt, das ist ziemlich nett. Allgemein, randoms zu grüßen ist nett, aber könnte auch da hinten losgehen. Wünsche Bäume eignen sich bestens dazu, mit Honig beschrichen zu werden. Andere gegen weniger. Wenn du so halt eine Pokémon anlocken möchtest, musst du zunächst den richtigen Baum finden. So, ihr seht, Wir sind schon in Herzhofen angekommen. Und das ist auch der Grund, warum die Trainer alle so ein niedrige Level haben von dem Pokémon. Wir sind nämlich direkt schon in herzhofen Man kann das von Anfang an, seit man diese Stadt erreicht, kann man statt hier lang zu gehen und dann diese Haspirot-Sequenz zu sehen, du kannst einfach direkt nach unten gehen und zum Landgut gehen und kannst auch nach Weideburg. Weißt du nicht? So, na ja, wohl. Das könnte schon was bringen, tatsächlich. Ich bin voll gereist, um an der Superwettbewerbsshow teilnehmen zu können. In Trosso gibt es einen pokémon Wenn man dort ein Männchen und ein Weibchen derselben selben abgibt, findet man beim nächsten Besuch wohl manchmal ein Ei davor. Du hast echt keine Ahnung, was für eine Stimme du da haben willst, oder? Heute ist alles seltsam. Die ganze Folge ist seltsam. Aber hey, wir sind wieder in Herzhofen. Wollen wir doch mal hoffen, dass nachdem ich meine Pokémon geheilt habe, äh, falsches Haus, Michael, <lacht> ähm, das wir jetzt in die Arena können und wir gegen Lamina kämpfen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt ihr jetzt wieder, nein, nein, nicht, ne, nicht. Ne, geht nicht. Ich habe keinen Bock. Vielleicht sagt ihr das jetzt wieder. Aber, hey, ich habe jetzt zwei weitere Orden. Du willst mich immer noch abweisen vom Kämpfen? Das wollen wir doch jetzt mal sehen. Ich hoffe nicht. Ich würde jetzt schon gegen sie gerne kämpfen. Oder es zumindest in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall, peace. Geht das jetzt wirklich immer noch nicht? Oder geht es jetzt doch? Es geht immer noch nicht. Gut, dann will das Spiel wohl unbedingt, dass wir erstmal die Medizin vorbeibringen. An die kleinen Entons. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das. Nee, warte, so ging das nicht. Das ging ja hier rüber. Über. Über. Dieses Menü. Ich würde es gerade wieder wegskippen. <lacht> Nach Trost ist es, glaube ich, am kürzesten. Deshalb gehe ich da lang. Und dann werden wir den armen, armen Entons ihre Medizin geben, damit sie nicht mehr so stark Kopfschmerzen haben. Mensch, Entons haben es echt schwierig, glaube ich. Dö, dö, dö. Ach, man kann übrigens nicht hier in das Gras mit dem Fahrrad, falls ich es noch nicht gezeigt habe. Jetzt wisst ihr es. Und Entons, Hey! Die Entern verspenden den Weg und machen keinerlei Anstalten, die sie zu bewegen. Medizin! Die Entern sind von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Es ist wie ein Ewigstein für sie. Oder genau das Gegenteil. Sie wickelt sich jetzt gleich. Ich hab's vergessen. Okay, oh jetzt kriege ich die Kopfschmerzen. Oh, hi, Sindia. Oh gut, du hast die Geheimmedizin eingesetzt. Anton leiden ja bekanntermaßen unter chronischen Kopfschmerzen. Doch niemand kennt die Ursache dafür. Ach ja, dürfte ich dich vielleicht an um einen Gefallen bitten? Bitte bring meiner Großmutter und Alice's diesen Talisman vorbei. Es soll einige seltene Pokémon zwischen hier und Alice's geben. Also dürfte sich die Reise auch für dich lohnen. Nee, kein Bock. Ich weiß, das ist schon recht viel verlangt, aber es ist mir wirklich sehr wichtig. Also kannst du es bitte für mich machen, bitte? Nur weil du es bist. Du bist ganz nett. Die vertraue ich. Meine Großmutter ist etwas eigen und neigt dazu, andere herumzukommandieren. Das wirst du wirst sie sicher dort sehr, äh, sofort erkennen können. Sie ist nämlich die älteste von LSCs. Die Stadt selbst kannst du gar nicht verhelfen. Immerhin hast du ja deine Karte. Bis später dann. Ich zieh auf dich. Ciao, Cynthia. Wow, ist sie nett. Und direkt sehen wir, was diese Route vor uns verbirgt. Ein Ponita. Ganz, ganz toll. Ja, aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal diese entonhafte Route an. Und schauen uns an, wie es in diesem Spiel weitergeht. Lamin hat immer noch keinen Bock. Keine Ahnung, was sie macht, aber sie hat auf jeden Fall immer noch keinen Bock. Und ähm, ja, wir werden in der nächsten Folge vorbeischauen, was wir denn so alles in LDCs finden können.